Infrarotheizung richtig positionieren. Ich sage allerdings Wärmelesen dazu. Wärmelesen deshalb, weil man den Raum Wärmelesen muss, wie er thermisch funktioniert. Wie wird dort die Luft durch die Gegend gewälzt in die eine Richtung, in die andere Richtung? Wie kommen an meine Füße zum Beispiel Kaltluftströme hin oder eher Warmluftströme? Wie schaffe ich ein angenehmes Klima, das vielleicht ganz wenig Konvektion beinhaltet? Das sind die Themen, die da in dieses Wärmelesen reinfallen. Oder wie gesagt, Infrarotheizung, es gilt für jede andere Heizung auch. Es gilt genauso für den Kachelofen und gilt genauso für jeden Ofen, den man da drin aufstellt in einem Raum. In jedem Gebäude ist der gleiche Raum unterschiedlich zu bewerten. In einem Neubau sieht es wieder anders aus wie in einem Altbau, auch wenn der Raum in der Lage und in der Größe völlig vergleichbar ist. Es ist einfach wichtig, wie die thermischen Gegebenheiten vor Ort vorhanden sind. Ist das Haus eher in einer sonnigen Lage beheimatet oder ist das Haus eher in einer schattigen Lage gebaut? Schauen wir uns nun mal ein paar kleine Beispiele an, die aus diesem Vortrag sind wo danach noch einige Fragen aufgetaucht sind bei den Kunden, die da von mir beantwortet wurden. Hier sehen wir gleich insgesamt acht Positionen. Acht Positionen von der Position 1 bis zur Position 8, wo überall an die Wand Paneele montiert werden könnten. Ich erlebe sehr oft, dass die Leute sagen, hier habe ich einen freien Platz und da hätte ich gerne das Paneel hin. Ja, wie funktioniert es aber dann dort? Wie kann ich das dann wirklich richtig montieren? Ist das wirklich der richtige Platz? Sind dort an diesem Montageplatz die Verhältnisse so gegeben, dass die Wärme wirklich beim Menschen ankommt? Das ist doch die Frage. Gut, wir gucken uns sehr mal die Position 1 an und lassen dieses Paneel Jetzt einfach mal strahlen. Ja, dazu betrachte ich nochmal die Person, die da auf der Couch sitzen. Und dann strahlt es eben hier so vor dem Fenster runter. Wenn wir uns das weiter von der Seite angucken, dann sehen wir, dass es einfach in dieser Art und Weise strahlt. Und da den Boden erwärmt und so weiter. Jetzt passiert aber Folgendes. Am Fenster, weil es ein großes Fenster ist, kommt natürlich Kälte rein. Diese Kälte, die hier reinkommt, wird durch diesen Wärmestrahl hier abgebaut. Natürlich wird der Wärmestrahl nach unten hin nicht so warm. Die Wärme wird entnommen. Nach oben hin wird schon wieder Wärme und so haben wir hier eben an dieser Stelle diesen Verlauf. Im Rest des Raumes, da sieht es eher so aus, dass sich die Wärme eher im oberen Teil verhält, weil eben da es sich um Luftwärme handelt. Aber man sieht diese... Leute hier nach wie vor in einem ruhigen Klima sitzen, weil zum einen die Luftströmung hier jetzt in dieser Form verläuft am Fenster runter und auf der anderen Seite dann hier über die Couch und zwar ganz gering über die Couch da ein bisschen die Luft, die Warmluft hier runterkommt und hier zurückkommt wieder zum Panel zu dieser Wolke. Das ist ein Beispiel, wie es in einem Neubau sehr gut funktioniert. Und man sieht auch hier an diesem Bild, dass die klimatischen Verhältnisse auf der Couch sehr angenehm sind, weil es da keinen starken Luftzug gibt. Es gibt etwas Bewegung, die lässt sich nicht vermeiden, aber die Bewegung ist sehr gering. Und da habe ich noch ein paar Inputs dazu, die einfach da interessant sind. Sind die Paneele irgendwo montiert und schauen irgendwo hin, dann haben wir da ganz einfach die Wärmeleistung nicht richtig zu Menschen gebracht. Das bedeutet wirklich hohe Stromkosten und mitunter hohe Konvektion. Gucken wir uns das mal an einem anderen Beispiel an. Nun betrachten wir uns mal die Position 4, die ja eine ganz geliebte Position ist von vielen Herstellern. Weil da werden die meisten Fotos gemacht mit strahlenden Kunden auf der Couch. Gucken wir uns das von oben an dann sehen wir, dass da eben dieser Wärmestrahlung über die Person hinweggeht. Das sehen wir hier von der Seite nochmal ein Stück besser. Was passiert aber weiter? Es passiert Folgendes, dass die Kälte vom Fenster intensiv in den Raum hineingezogen wird. Und da erleben wir immer wieder unsere blauen Wunder, weil tatsächlich auch hier der Kältestrom tatsächlich ungewärmt hier über die Couch nach oben fließt und hier wieder aufgewärmt wird. Das können wir hier sehen, an dieser Stelle. Und dann fließt diese Warmluft wieder zurück und kühlt sich am Fenster wieder ab. Das heißt, die Wandmontage über der Couch ist ein warmer Kopf, bedeutet kalte Füße, Luftströmungsverlauf geht durch die Couch, manchmal über die Couch, wenn die Couch ein paar Zentimeter von der Wand weg ist hat man Glück, weil dann geht es unter der Couch durch und hinter der Couch hoch. Wenn die aber direkt an der Wand steht, dann geht dieser Strömungsverlauf über die Couch. Und man sitzt mitten im Kältestrom drin, ungünstig bei Vermietung wegen Wandnutzung. Temperatur ist nicht auszuhalten, intensive Kältekonvektion und die Position ist nur für Fotos gut. Und das ist auch die meistgenutzte Position in Broschüren, wird auch von Herstellern empfohlen. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Wenn es von Hersteller empfohlen wird, dann muss man ja glauben, dass es so ist. Die Praxis zeigt was anderes und ich bin nicht herstellerabhängig, sondern herstellerunabhängig und habe da viel Erfahrung gemacht und kann wirklich davon reden, wo in welchem Raum die Paneele perfekt montiert werden, dass sie auch perfekt funktionieren. Das zeigen auch die Bewertungen von Leuten, von meinen Kunden, die eben Erfahrung gemacht haben mit der Infrarotheizung von mir und wie ich sie eben geplant und eingebaut habe oder der Kunde selbst eingebaut hat. Wollen Sie selbst bei diesem technischen Coaching dabei sein, wo eben alle Themen besprochen und vorgetragen werden, die ringsum die Heizung sind, egal ob Sie eine neue Heizung einbauen wollen oder sanieren müssen, ob Sie die Räume dämmen wollen, vielleicht von außen dämmen wollen und, und, und, was da alles dazugehört. Denn wenn man sich Gedanken macht, von der Ölheizung oder Gasheizung wegzugehen, dann muss man sich auch Gedanken machen, wie man zu einer anderen Heizung kommt, wie eben die Photovoltaik einzusetzen ist, damit man wirklich zu einer autarken Heizung kommt. Wenn Sie das alles live miterleben wollen, und Ihre Fragen und meine Antworten kriegen wollen, die dann auch auf dem Flipchart dargestellt werden, damit Sie es einfach sehr gut verstehen, so wie ich es eben die ganzen Jahre mache. Dann gibt es nur eins, tragen Sie sich bei irgendeinem der Kurse ein, sei es der Kurs über Sanierung oder über einen Neubau und dann sind Sie automatisch eingeladen und Sie bekommen den Einladungslink automatisch zugesandt. Es ist fast jeden Dienstag um 20 Uhr. Wie gesagt, Sie erhalten die Einladung und dann ist das alles perfekt. Wenn Sie noch nicht so weit sind und Sie mögen kein Geld investieren, lade ich Sie ein zu einem Live-Online-Seminar, das ich immer wieder montags halte. Und Sie erhalten auch da die Einladung ganz automatisch, wenn Sie sich in die Warteliste eintragen. Alle Zugänge zu den Seminaren Erhalten Sie unten in den Beschreibungen, die Sie einfach anklicken können und dann zum Beispiel zum kostenlosen Online Seminar kommen. Dort ist einfach das Thema in Zukunft kostenlos heizen, Mythos oder machbar. Und auf diesem Weg dahin kostenlos, irgendwann kostenlos zu heizen, möchte ich Ihnen einfach einige Ideen mitgeben, die man wirklich aus der Praxis hat und diese ganzen Gespräche sind einfach hier konzentriert untergebracht, so dass ich die Erfahrung von all diesen Hunderten von Leuten da unterbringe und sie daraus genießen können und eine Fehlentscheidung vermeiden. Denn darauf geht es ja hinaus. Wie kann man kostengünstig wirklich heizen? Und zwar in Zukunft fast kostenlos. Fast kostenlos, warum ich fast kostenlos sage. Das erfahren Sie auch da drin. So freue ich mich auf Sie, auf Ihre Anmeldung. In diesem Sinne, schönen Tag. Alles Gute für Sie, Ihr Johann Beurer.